Spare bares Geld mit Cashback-Karten. In einer Studie Kundenbindung durch die Kundenkarte, eine Analyse der Effektivität von Bonusprogrammen, Beispiel von Payback, in Technischen Hochschule Köln, ging um Beziehungsmarketing. Payback zählt bis 250 Partnern in seinem Programm. Die stärksten Marken kennt fast jeder, aber... Auch die kleinen Produkt oder Produktanbieter oder Dienstleistungsanbieter haben eigene Bonusprogramme und bieten ihren Kunden eine Kundenkarte, eine Sammelkarte oder Ähnliches. Ich kaufe zum Beispiel mein Brot bei mehreren Bäckereien. Und je nach persönlichen Bedarf und Konsum kannst du 90 bis 300 Euro im Jahr wahres Geld sparen.